Hm. So, wie es aussieht, ist der auch mit mehreren Treten gewickelt. Ne? <lacht> cool. Na gut, wenn es beim Servomotor so gut geklappt hat, warum soll es dann hier jetzt nicht klappen? Das sind sie jetzt rausgeführt. Ja, also, den Standpunkt innen drin habe ich aufgemacht, habe die ganzen Anfänge und Enden rausgeführt, aber. Hab den jetzt einfach gewickelt gelassen sozusagen. Ne? Nicht bifilar, sondern ne? erste Phase, Anfang, Ende, zweite Phase, Anfang, Ende. Also hier drüben, ne? Ende und dritte Phase. Hier habe ich jetzt einen Standpunkt wieder gemacht. Und ja, mal schauen, ob er dann auch in die Richtungen gehen will, wo er hin soll. Ja, ist gut aus. Das ist halt mit Bedini hinkriegen. tack tack dack. Und auch den Rückpuls immer mitziehen. Hm. Mal gucken. So geil. Jetzt kapiere ich das auch endlich mit Audacity. Ja, kann man dann nämlich seine Frequenz so wie man es möchte, mit den Amplituden so wie man es möchte, selber malen. Hehe, das fetzt kann man sich den Ansteuerschlüssel für seinen Motor selbst basteln. Hier oben irgendwie unterzeugen? ach nee, nichts erzeugen war es, sondern einfach hier oben dieses, genau, dieses Male Symbol, ne? da würde er euch dann sagen, dass er ganz nah ranzoomen müsst. Und dann kann man das hier selbst malen, fetzt. Yeah. 26. August. Naja, ganz schön lange hat es gedauert. Aber er gibt die ersten Töne von sich. Äh, jetzt noch nicht. Ne? Also ich jetzt, bin jetzt wieder drauf gegangen, normal ähm, Anfang Ende von jeder Wicklung rauszunehmen von den drei Phasen. Tja. Weil anders hat es nicht funktioniert, leider. Aber jetzt <lacht> klingt schon gut. Klingt noch nichts und nur mit 12 Volt. Ja, ich habe jetzt alle Wicklungen da drin in Reihe und die halbiert. Also wenn er so, ich glaube für 48 Volt ausgelegt war, ja, habe ich ihn erst auf 120 Volt ausgelegt. Mal gucken, wie es mit 24 Volt ist und mit mehr Phasen. Ist ja jetzt nur eine Phase angeschlossen. Ja. Ah, jetzt kommt die Gänsehaut wieder. wieder mit 12 volt und einer phase Tja, da habe ich vorhin gerade die phase erwischt ich habe eine phase dabei gehabt da habe ich glaube ich nur ähm, eine windung trigger und dann acht windungen in reihe als power aber ach, ein schönes geräusch mal hm, gucken ob es sich auch ein bisschen regeln lässt aha, ein bisschen schon hm, aha. Ah, ich liebe dieses Geräusch, hm? von der Kraft her, war nicht sehr viel, wenn wir ganz runterfahren. Na gut, da ist noch nicht sehr viel Kraft, da kann man noch mit dem kleinen Finger anhalten. Aber trotzdem, ja läuft. So schaut es mit 24 Volt aus und einer Phase. Oh, oh, oh. Ui, ui, ui, ui. Okay, also stehen bleiben sollte man nicht unbedingt, dass er in Solid State kommt. Sonst haut es den Transistor durch. Naja, das kennen wir ja schon vom Scooter-Tuning, ne? Aber hier analog, schön zu wissen, dass das so einfach geht. Was ist denn das hier eigentlich für einer? Das ist so ein Motor für Elektrofahrrad Megfun F265. Irgendwo stand doch auch die Wattzahl, ja ich glaube 250 Watt hat er. Ah, ja, dachte ich. Was So sieht dann die, die, die neon Lampe aus danach.